Felix the Cat scheint auf den ersten Blick eines dieser Maskottchen-Plattformer zu sein, wie es so viele gibt. Ich hörte jedoch immer wieder Gutes von dem Spiel und es wird ja hier und da sogar als Hidden Gem gehandelt. Wie spielt es sich also? Ist es wirklich so gut? Was taugt Felix the Cat für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Hudson entwickelt und bei uns in Europa von Sony 1993 veröffentlicht. In Nordamerika erschien es im selben Jahr und Japan ging leider wieder leer aus. Ein Jahr früher erschien es auch auf dem NES. Felix the Cat basiert dabei natürlich auf der gleichnamigen Cartoon-Serie, die es schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt. Auf den ersten Blick sieht das Spiel schon einmal sehr unscheinbar aus. Scheint ebenso einer dieser Standardplattformer zu sein, in dem man ein Maskottchen spielt. Aus der Seitenperspektive steuert ihr also den Helden. Mit A könnt ihr klassisch springen und mit B könnt ihr eure Waffe benutzen. Dies in der Standardausführung ein aus Verwahrer Boxhandschuh. Natürlich könnt ihr aber auch bessere Waffen erhalten. Das tut ihr, indem ihr die Felix-Symbole sammelt. Wenn ihr 10 davon habt, erhöht sich euer Magie-Level und damit auch eure Waffe. Das geht in vier Stufen und zum Schluss fahrt ihr sogar mit einem Panzer herum. Diese Fähigkeiten habt ihr jedoch nur auf Zeit, da sich der Magie-Level mit der Zeit abbaut. Auch hier ist die Lösung, weitere Felix-Symbole einzusammeln, um die Fähigkeit weiter zu behalten. Aber keine Panik. Das klingt jetzt alles wesentlich stressiger als es ist. Ich hatte beim Spiel nie großartige Probleme, meine Fähigkeiten wegen der Zeitbeschränkung zu verlieren. Ähnlich wie beim Klempner-Kollegen Mario verliert ihr immer eine Stufe der Power-Ups, wenn ihr einen Gegner berührt. Seid ihr in der Standardausführung unterwegs, verliert ihr dann logischerweise ein Leben. Soweit also alles so normal. Ein Plattformer eben mit einem interessanten Upgrade-System. Das Spiel hätte sich darauf ausruhen können und wäre dann auch okay geworden. Die Entwickler hatten da aber zum Glück eine bessere Idee und deswegen kommen wir zum eigentlichen Star des Spiels, die Level. Es gibt zwar nicht viele, nämlich 11, aber dafür wird immer wieder das Spielprinzip variiert. So seid ihr teilweise in der Luft unterwegs und habt da schon fast ein Shoot'em up oder ihr seid unter Wasser? Durch diese Variation wird das Spiel einfach gefühlt nie langweilig und ihr fragt euch immer was euch als nächstes erwartet. Am Ende einer jenen Welt erwartet euch natürlich wie immer ein Bosskampf, die sind aber meistens nicht so sehr herausfordernd. Der Umfang mit seinen elf Level ist natürlich auch leider nicht gerade groß und der Schwierigkeitsgrad ist nachher eher von der leichteren Sorte, da ist es auch verschmerzbar dass es kein Passwort oder Speichersystem gibt. Die Steuerung geht gut von der Hand und ich hatte allgemein bei meinem Playthrough einfach viel Spaß. Das Spiel ist einfach super charmant und die Abwechslungen in der Spielweise sind einfach wunderbar gelungen. Da kann ich gut mit einem geringeren Umfang leben. Die Grafik ist sehr gut gelungen. Die Sprites hätten hier und da vielleicht etwas detailreicher sein können und es kommt ab und zu zu Slowdowns, aber das geht eigentlich in Ordnung. Das Spiel hat einfach einen sympathischen Stil, der durch die wunderbare Musik perfekt untermalt wird. Was taugt Felix the Cat für den Gameboy also heute noch? Ich bin sehr angetan von dem Spiel. Eigentlich wollte ich das Spiel nur mal kurz antesten und bin dann sofort hängen geblieben. Ich finde es einfach sympathisch. Einziger Wermutstropfen ist für mich, dass es nicht so viel davon gibt, aber auch das ist vielleicht als gutes Zeichen zu deuten. Leider gehört das Spiel zu den teureren Sammlerstücken und wie immer muss jeder für sich selber entscheiden, ob es einen Wert ist. Das Spiel ist jedoch über jeden Zweifel erhaben. Klare Empfehlung von mir aus.